Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge Let's Play Destiny 2 auf EXEC Gaming. Wir sind ja in der letzten Folge äh, mit einem Schiff auf ein Kabale-Schiff geflogen worden. Die Kugeln kennt man auch noch aus der letzten Folge, da scheinen wohl die Gegner rum in die Stadt katapultiert werden. Sieht nicht nach einem angenehmen Transport aus, aber ist jetzt auch nicht unser problem Und puff wir müssen jetzt erstmal hier in dieses schiff weil wir es kaputt machen wollen sieht nach einem ist wohl das kommandoschiff gibt auch gegner hier logischerweise das gegnerische kommandoschiff das hologramm könnte helfen lass mich mal sehen der geist ist das äh, nervige partnerstück wir aus Portal der eine okay. den man mitschleppt. der Generator sollte sich unten im Schiff befinden. Ich erkenne das Schiff jetzt leider nicht so ganz. Aber irgendwo unten befindet sich ein Schildgenerator, also gehen wir mal nach unten und suchen den Schildgenerator. Vermutlich da oben. anzunehmen dass wir uns den weg dahin kämpfen müssen wir können ja mal diese superwaffen nehmen ba, ba, ba, ba. Wenn wir gelbe Nummern sehen, dann wissen wir, wir machen Schaden. Also super Schaden, extra Schaden. Wo ist jetzt unser Gegner hin? Also. Hat wieder ein Schild zu wissen. Oh, man sich mehr Gegner. Zack. Erledigt die ganze Zeit irgendwelche Dinge namens Toben und verstehen da nicht so ganz genau was das ist da unten ist wohl der Turm auf dem wir waren gerade Das sind irgendwelche Geschütze, hier ist noch ein Gegner, was sich gerade alles ein bisschen verwirrend. ich muss sagen die Story wird hier eher ja schlecht hier erklärt Ah, uh, die Munition wird knapp. Das Ding mit der Flammenpistole läuft nicht mehr so gut. Hat jemand von Nikola gehört? seitdem sie nach dem Sprecher suchte. Information! Information bei mir! So, an also entweder will jetzt Information oder möchte, dass man also, sich in Formation trifft. Wichtig ist wohl, dass hier ist die Mauer, da hinten ist die Stadt, die Ballern hier haben die bekloppt. Dafür dass sie vorher gesagt, äh, in der letzten Folge gesagt haben, das Schiff wäre riesig, finde ich, bis jetzt noch nicht so groß. wenn ich mich recht entsinne hieß es wir müssen nach unten was tun wir wir laufen nach oben ergibt wenig sinn aber tun wir das halt mal so der gegner noch mehr da hinten war doch das mehr. Ah, da werfen wir mal eine granate soweit es aussieht ah, scharfschützen gibt es auch da scheint noch ein scharfschütze zu sein gehen wir mal in nahkampf Probe. Oh, ist wieder einer? Ja. Jetzt wieder so einer mit Schild. Ach, noch keine Granaten bereit. Da oben ist Wo ist denn das Schwachpunkt? Da müssen wir aufpassen. Wenig Leben nur noch. Und dann lädt es sich wieder auf. Ich werfe mal eine Granate dahin. Okay, und den hat fertig gemacht. Blöderweise bisher noch keine Waffen, nichts. Dann immer noch in der gleichen Scheiße rum. Ah, ja, wir gehen hier nach unten. Da sind Gegner. Und die Explosion hat den anderen mitgerissen. Noch mehr Gegner oben. Diese Flammen-Typis. Ja. und den nächsten scharfschützen einfach kaputt gemacht ah, noch mal Ist fast tief gefallen ist es hier lässt sich nicht öffnen weiter runter der schildgenerator sollte direkt vor uns sein Oder in die Richtung, wo alles hinführt. Und man sieht, Türen leuchten immer so schön grün, damit man auch ja weiß, dass eine Tür ist. Und direkt wieder ein Gegner. Ist auch logisch, das Sch noch mehr Gegner. Der Schildgenerator ist natürlich bewacht. Hätte ich auch nicht anders erwartet. brennen weiter zack ach schon wieder so ein super heini okay, das, wieder. das ist mit der superwache und bam drei schüsse leider hat man die superwache gleich nicht mehr was ich sehr schade finde Störe die Turbinen, dann fallen die Schilde in sich zusammen. Granate! Also ich habe da jetzt einen Weg gesehen. Ich kann drauf schießen, mach Schaden, mach Schaden. Turbine 1 kaputt. kann ich wohl nicht schießen. Dann gehen wir halt mal runter. Hm. Kann ich mich da draufstellen? Das funktioniert schon mal nicht. Dann starten wir einfach oben wieder. Dachte ich mir schon, die sehen schon so gefährlich aus. Aber dafür schießen wir jetzt das nächste Ding kaputt. Um. Die Temperatur steigt. Es funktioniert. Geschafft. Da Und ist der Strom weg. Gut, keiner meldet sich bei mir. Dann... Hauen wir Amanda. mal ab. Wir kommen nach oben. Auch Amanda! Auch Amanda meldet sich nicht. Dann ab, weiter nach oben. und ein neues Video-Filmchen Schauen wir uns das doch gemeinsam an und je nach Länge würde ich sagen reicht das auch für diese Folge Nichts Willkommen in einer Welt ohne Licht Güter das stimmt was nicht. Schau mich nicht an, du Kreatur. Du bist schwach, undiszipliniert, versteckst dich hinter Mauern. Das ist kein Mut. Du hast nur vergessen, was Todesangst ist. Erlaube mir, dich zu erinnern. Ja. Ihr habt die Macht, die euch gegeben wurde, nie verdient. Ich bin Gott Und dein Licht... the mine. <clears throat> So ein Ladenscreen, man sieht, wir haben wohl unsere Kräfte verloren. Man wurden von dem Schiff geschubst, das jetzt doch nicht zerstört wurde, hätte ich auch unten bleiben können. Und was kommt jetzt? Ein Video wieder mal. So, noch kurz was zu den Videos, wie es aussieht, wie ich schon gesagt, wir wurden vom Schiff geworfen, wir haben verloren, wenn ich mir sie hier angucke, haben wir auch komplett verloren, wir sind kaputt, schwach, unser nerviger Begleiter ist auch nicht da, logisch, der wurde vorher vom Schiff gefallen, ähm, stattdessen hatten wir jetzt so ein komisches Visionchen, sage ich jetzt mal, und haben so eine halbe Kugel gesehen, ob das wohl der Reisende ist, der abgeschnitzt ist, weil er jetzt hier zerstört wurde. Man sieht, uns dass er das Licht genommen, wer weiß es schon. Storytelling ist jetzt nicht so ganz die Stärke von Destiny, muss ich dazu sagen. Äh, War es jetzt aber erstmal wieder für diese Folge. In der nächsten Folge schauen wir uns an, was wir hier in dieser Stadt machen. Und wir weiterkommen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.